Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 ähm, Ich muss nur ganz kurz hier Geld abheben Wir haben eh schon viel zu viel Geld unterdessen Ich habe alles gekauft, was ich kann Kunstwerke, Waffen äh, Rüstungen Ich habe mir einen größeren Beutel geholt Ich kann jetzt 15 Medizin tragen Und 20 Wurfmesser Und ich habe bis somit alle Federn gesammelt Hoffe ich also wenn ich einen übersehen habe, dann war Pech. Dann mache ich es nicht, aber... Ich sah, dass du Maria oh. die Federn brachtest. Ich erkenne an, was du für sie tust. Aber du musst den Fakten ins Auge sehen. Es funktioniert nicht. Vielleicht solltest du dich auf Wichtigeres konzentrieren. Ich habe beim Schmied eine neue Waffe für dich machen lassen. Hol sie ab, wann du willst. Es tut mir leid, Ezio. Oh was, voll geil. Ja, ich habe mich nie um die Flaggen gekümmert, deswegen ist es gerade neu für mich. Wie viele ist in späteren Spielen dann? <lacht> ähm, ja, dankeschön. Das heißt, wir holen uns die Waffe und dann habe ich noch etwas ganz Kleines für euch. Äh, denn ich habe wieder alle Schatztruhen gefunden. Alle Federn gemacht, das war einmal hier rundum laufen, einmal die Burgmauern ablaufen und das war's. Ich dachte, ich mache das kurz. Und ja, wie ihr schon gesehen habt auf der Map, sind oben noch zwei offen. <lacht> Sorry. Das liegt daran, dass es eine versteckte Mine ist. Und die wollte ich mit euch zusammen kurz machen. Muss ich reparieren? Ne. Ja, dann wird er jetzt natürlich mitnehmen, statt dem Schwert, aber... Er ist anscheinend gleich schnell wie meine... Waffe, also von daher... Egal, ja, eben, ich habe in allen Städten, in Montedigioni, in Fioli, habe ich gelernt, wird es ausgesprochen, und das I wird betont, ja, ich habe nachgefragt, <lacht> es wird dann Fioli. also das I wird stärker betont, Fioli. ich hätte jetzt Fioli gesagt, aber Fioli. so, so, ja, genau so, äh, aber wie auch immer, hier war eine Feder, an diesen Gebäuden oben rechts in der Ecke war eine Feder. Halt basic. Dann müsste es, warte mal kurz, hier oben reingehen. Genau, oben links war glaube ich gar keine Feder versteckt. In diesem Haufen hier. Nein, hier war nur eine Schatztruhe, genau, hier war keine Feder. Und dann habe ich entdeckt, dass es hier reingeht und dachte, ja gucken wir das mal zusammen an noch. So das letzte Geheimnis dieser Stadt noch. Oh. Oh. Ja, da hätte ich mich vielleicht besser vorbereiten können. Wie komme ich denn dann zu diesem Schatztruhen? Ist das hier? Ach so, hier. Oh. Ich wusste, irgendwo gibt es was, aber dann habe ich es verkackt. Ja, genau, da drüben ist die Schatz äh, Schatztruhe auf jeden Fall. Genau. Was war denn das für eine Tür? Ich glaube, das werden wir nie rausfinden. Und so spielt sich Assassin's Creed 2 als Plattform. Fuck, ich hasse die eingestellte Kamera nach wie vor. Ja, das heißt aber, wir können, abgesehen von den Glyphen, haben wir jetzt alles erledigt. Das heißt, wir können nach Venedig und die Glyphen werde ich dann später noch machen. Ich habe in Fjordli nicht mehr alle äh, Schatztruhen gesammelt. als weniger spektakulär, als ich gedacht habe. Aber naja, äh, ich habe nicht mal schatz drin gesammelt, ich habe alle Federn gemacht. Die Glyphen habe ich nicht gemacht und halt alle Aussichtspunkte erledigt. Äh, soweit, dass ich halt äh, soweit fertig bin. Dann habe ich aus Versehen das DLC gekauft, anscheinend, weil ich erst nachher herausgefunden habe, weil es dann hieß, ich kann es nicht downloaden aus dem PS-Store. Ähm, das ist Assassin's Creed 2, die Heritage Collection, die 2 DLC schon drin hat. Aber die DLCs von Brotherhood und Revelation sind nicht dabei, das heißt, die habe ich gekauft. Die sind im Hintergrund schon untergeladen, ich muss sie noch fertig installieren. Und dann weiß ich nicht, ob Brotherhood die annimmt, ich hoffe es mal. Wir gehen nach Fioli. Zu den Docks direkt, genau. Ja, das ist schräg äh, gepunktete I da. Das ist anscheinend ein stark betontes I auf diesem I. <lacht> ja, klingt komisch, aber ich habe mir das erklären lassen. Das also ist anscheinend wir beim Französischen dieses Eggy und wie das andere auch heißt. Ja, das ist die Map. Wir sehen noch einige Schatztruhen offen, alles andere erledigt. Äh, die Schätze sind gekauft, die Waffen sind gekauft, alle. Und wir gehen nach Venedig. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Die niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Äh, niemand. Pasta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum? Was für ein Zufall. Da schreienden Frau helfen. Ich stehe da hinten. Fuck. Ich stehe in der Katze, dann kurz auf. Äh, ich muss dieses Bootes nehmen hier. Wir fahren zum ersten Mal Boot. Muss ich dahin? Dann kann ich rudern. so Kreis. Ja, man kann spammen, dann kommt das so raus. Ist nicht ganz so effektiv. Aber ich kann das auch gezielt. Und so bin ich viel schneller. Grüezi. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messe... Auditore. Aber bitte. Nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden. Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz ohr. Okay, ich wollte nur kurz den Dialog fertig laufen lassen, dass ich den nicht unterbreche. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste ja, nicht, einfach. Das... das ist schon gut, mein Freund. Alright, zweieinhalbtausend und los geht's. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? <lacht> Wohl ihr nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca de Milan. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie, ihr Ehemann ist Statthalter von Forli. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ja, jetzt haben wir einen neuen Freund und eine Freundin. Und? Willkommen in Venedig, sobald es geladen hat. Venedig geht ein bisschen länger mitladen, aber wie auch immer. Diese Kriegshammer stört mich ein bisschen, aber wenn er gleich schnell ist wie meine alte Waffe. Ich glaube, der Schutz ist minus 1 gewesen. Aber Schaden plus 1, das ist halt schon gut. Ich habe übrigens auch herausgefunden, wo ich die Deutsche finde, die lagen in der Mitte, in diesem... Da, wo das Dreieck war, in der Mitte vom Raum. Beiden Seiten, da konnte ich die Messe aushöhlen. Ist in Ordnung? Oh. Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat äh, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen. Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann, nur das konnte bisher... noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Ich quatsch zuerst mit allen anderen wieder. So nebenbei. Ähm, ja, also. Ja, jetzt muss man, wir ich nicht gehe, natürlich komme ich wieder raus. Toll. Was Was 16 gefunden, haben das so viel Geheimhaltung erfordert? Oh, ich weiß nicht. Leider. Lucy glaubt, es ginge um den Kodex. Ich bezweifle das. Bin gespannt, ob es so einschneidend wird, wie 16 glaubt. Scheiße, dürfte ich den Animus benutzen, hätte ich es längst herausgefunden. Stattdessen wie immer, muss ich hier auf der Ersatzbank sitzen. Das ist ein einziger Dialog, ne? Was hast du vor? Was ich... Wer bist du, meine Mutter? Ich habe Hinweise auf Codex-Seiten verfolgt, um zu sehen, ob es noch welche davon gibt. Und? Nichts Konkretes. Eine soll im Archiv der Zentralen Nationalbibliothek von Florenz sein. Ein paar sind wohl bei Sammlern gelandet. Vermutlich Templer. Ich würde hier jemanden losschicken, aber wir haben nicht viel Personal. Wie ist der Kodex nach Italien gekommen? Ich meine, ist das ein Zufall? Dante Alighieri, mit Hilfe von Marco Polo. Im Ernst? 1321 ist irgendwas passiert, ja. Nun, ich arbeite noch an den Verbindungen. Aber, soweit ich weiß, begegnete Marco Polo den Assassinen beim Besuch Kublai Khans. Und ja, dort muss er den Kodex erhalten haben. Und wieder zurück in Italien, übergab er ihn Dante. Dante war ein Sympathisant, wenn nicht gar selbst ein Assassine. Tja, ich weiß nicht, was die beiden zusammenführte. Aber ich wette, wir können es herausfinden. Ich glaube, Lucy möchte nicht, dass wir im Animus herumfuschen. Ja, stimmt wohl. Wir haben genug zu tun. Schätze, meine Neugier wird sich ein wenig gedulden müssen. Ich habe das mal nebenbei gegoogelt. Dante ist der, der Dantes Komödie verfasst hat, natürlich. Deswegen Dantes göttliche Komödie. Dachte ich mir schon fast, dass es was damit zu tun hat. Der Herr ist ein italienisch. in Florenz? Geboren. Ein Dichter und Philosoph. Und führe so das Italienische zu einer Literatursprache. Alright. bekannter Dude also. So. Wo steckt die andere? Ist die da hinten? Die war doch vorhin noch da hinten. Ne. Ne? Oh. Ja gut, dann gehen wir halt raus. Okay, aber bis jetzt wird es ganz interessant für uns. Oh, jetzt kann ich rennen. Nice. Und sprinten. Und jetzt wollen die uns testen, das wird interessant. Ah, ich muss zuerst runter. Kann ich? Hier kann ich nicht springen, okay. Noch nicht. Guck mal an. ist der Plan. Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit! Schon fancy, so eine eigene Parcours strecke ne? Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Die drei Routen? Hey, schon. Zwei Routen. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf drei Okay. okay. Huh. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. <lacht> ich lasse die Dialoge halt immer ausspielen, weil ich das noch recht interessant finde. Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate Anna, ist fantastisch. Du. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Hm? Oh, oh. Nice, ich hab's geschafft, den Schalter an der Ebene unten zu drücken. Ähm. Da drüben ist auch noch einer. Scheiße. Da oben ist einer. Komme ich da direkt hin? Ja. Ey, das ist mindestens eine richtige Maschine unterdessen, ne? Ich habe nichts gesehen. Okay, egal. Gut, aber sag mir. Warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Alter ihr Komm. gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedik hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Okay. Ein paar Afrika, Angehorts interessant Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten. Und er würde vielleicht noch leben. Ja, das ist ein bisschen zu spät die Erkenntnis. Aber gut, haben sie noch dran gedacht. Nein, komm jetzt. Aber das heißt ja, 16 ist verwandt mit uns, oder? Oder verwandt mit uns zumindest, weil er kann uns in der gleichen Geschichte Hinweise geben. Also entweder hat er sich in Ezio reingehackt, was unwahrscheinlich ist, weil er ja keinen Zugriff auf diese Erinnerungszeit hat, oder er ist verwandt mit uns und hat somit auch Altair und Ezio miterlebt. Oder zumindest Ezio. Das war's doch, oder? Habe ich einen übersehen bis jetzt? Ich glaube nicht, das war... Ich frage mal, ich gucke mal kurz, ob die Geht mit ruhig, mir redet. Desmond. Ah ja. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruhe dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Jetzt geht's los, Desmond. Nein, also Spaß zur Seite, ja. Äh, wir können jetzt nach oben gehen. Ich glaube, das war's schon. Wir haben jetzt aus dem Nichts gelernt, wie man klettert, wie Ezio. Was schon ziemlich cool ist. Und Alter, ja natürlich. Alter, die hat auch schon abgefärbt. Ah ja, jetzt kann ich hier auf den Geländern. Das heißt, ich kann nicht jetzt hier auch fallen, ne? Zum Glück hat Alter, hat der Desmond keine falsche Hand... Oh. Das waren noch keine 30 Sekunden. Oh, oh, ich weiß nicht, ich sehe das ist jetzt. Das werden definitiv mehr als 30 Sekunden sein. Und zwar kämen wir jetzt zurück zu alter ihr. Mal so nebenbei. <lacht> Dass ihr euch nicht wundern, verdammt Aber die ganze Zeit, ich kann es raushusten und dann kommt's wieder. Okay, wir lassen uns gut laden, vielleicht. Endlich. Ja, die PS3 ist mega schnell teilweise. Ich bin mir echt überlegen, ob ich die Remix hole von den nächsten Teilen, aber. Naja, Geld. <lacht> Vielleicht Black Flag. Höchstens. Was zum Teufel? Weil 1-3 bis habe ich hab ich ja in der Heritage-Pulletz. Wo bin ich? Das ist Kann ich den umbringen? Und alter ihr, liegt zur Hölle. Nein. Ich bin nicht mal im Animus. Wo Und sind die hier vor allem? Das muss ein Ziel sein. Das ist die große Frage, wo sind wir? Weil diesen Ort kenne ich nicht von den anderen Teilen, wie Sie Ah, das ist sie da. Ah, wir haben eine goldene Spur am Boden. Oh, wir haben ein Upgrade, wir können uns bewegen, währenddem wir die Sicht dann haben. Das ist cool. Das konnte Alter hier am Anfang ja nicht. Die Adlervision, also die Adlersicht hatte er nur, wenn er stillsteht damals. Ah doch, doch, hier habe ich einen Mord begangen. <lacht> Ja doch, hier war dieser komische Kriegsführer drin. Oh, ich kann ihn nicht töten. Okay. Ja, der tun sie auch nichts. Bei mir haben sie schon Krise geschoben, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Fuck off. Und diese privilegierten Frauen hier. Achso, ich kann ja nicht raus. War natürlich ein Witz. Keine Sorge, das war nicht ernst gemeint. Wie komme ich da hoch? Könnte ich darum? Ah ja, hier. Hätte ich sicher woanders auch gekommen. Aber egal, wir machen das jetzt so. Weil ich bin cool. Machen wir jetzt nämlich das Wunder. Okay. Könnte ich bitte nicht... Okay, dann... Ich wollte eigentlich seine Hände angucken, ob sie die Finger den Finger abgeschnitten haben. Ah, da konnte das natürlich nicht, ja. Ähm. Ja, bitte. Hä? Ich müsste doch hier hochrennen können. Okay, dann eben so. So, zeig mal kurz. Ah, ich hasse die Kamera. Doch an der linken Hand. Die linke Hand hat keinen kleinen Finger. Ja, das sind definitiv mehr als 30 Sekunden hier. Und das ist echt krass. Dass wir außerhalb des Animus schon solche Visions haben. Das macht sicher nichts äh, Gutes mit der Psyche. Auf jeden Fall. Oder kann ich mir vorstellen zumindest. Na du. Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. War das die, die ihr Leben ließ wegen... ...weil er den anderen, den Robert de Sable, gesucht hat? Ja, das kann gut sein das Modus war wirklich aus wie Desmond einfach hier drin. Okay. Moment mal. Warum folge ich nicht alter ihr? Oh. Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Schätze. Das bedeutet... Was für ein abgefahrener Traum. Alright. Sie war doch ein Templer, oder? Oder oh, sie wurde abtrünnig und wurde ein Assassin. Das kann auch gut sein. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir. Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Das war nicht nur ein komischer Traum. Eigentlich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Alter, Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Hm, verrückt was? Schon, bitte, das reicht. Okay. Kann ich den hauen? Bitte. Egal, ich quatsche trotzdem an. Ich quatsch immer alle an hier. Aber meistens gibt es dann doch nur ein bisschen Lore-Info. Das finde ich ganz cool. Außer von dem, weil schon einfach ein Arschloch ist. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Besser ist es. Äh, damit ihr. Nope. Mit ihr. Ja. Hey. Äh, uh, hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch oh, nein. von uns einfach... Weg. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. <lacht> und wie lange, wenn sie uns finden, was ist dann, wenn das passiert? Wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal, genug gejammert für heute. Ah. Ich mache mich an die Arbeit. Solltest du auch. Ah, oh, manchmal... Doch, geht's. Wirklich, mir geht's gut. Ganz ehrlich. Okay. Ich würde sie von meinem coolen Traum erzählen. Hat dann eben nicht. Das war schon wichtig gewesen, <lacht> vielleicht. Dass man das äh, erzählt. Aber naja... Das ist ja schließlich nur die nächste Generation von Alte hier, was da passiert, ne. Ah ja, ich habe mein Ubisoft Play-Konto verbunden. Ich kriege jetzt auch Mails von denen, weil ich Trials äh, auf der Switch habe und nicht mehr weiterspiele momentan. Was ich unbedingt will, aber keine Zeit habe. Ich komme nicht dazu. Aber ich glaube, wir sollten jetzt direkt in Venedig droppen, weil wir sind ja losgefahren. Also immerhin das. Wobei, wirklich Erholung war das ja nicht, weil wir haben ja... Wobei, wir sind durch den Gang gelaufen und plötzlich sind wir weg. Und irgendwie sind wir ins Bett gekommen, ohne dass irgendjemandem auffällt, was los ist. Also, entweder sind wir direkt ins Bett gelaufen, oder wir haben ja auch mit jemandem geredet, damit es nicht auffällt. Also irgendwie ist das komisch. Also die ganze Sache finde ich ein bisschen merkwürdig, aber naja. man nicht wirksam. Ach so, ja klar. Ah ja, wir haben eine coole Waffe bekommen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, dass nichts passiert, bis wir 100 haben. Aber ey. ja, äh, jetzt muss es nur noch endlich laden. Come Bitte. Ich muss nur kurz gucken, dass ich nicht bei meine Kopfhörer rolle. Wobei beide nicht, also die mit dem Mikro- und die mit dem Fernsehen sound Die erlauchteste Republik, Venedig, 1481. Das ist doch ein Jahr später nochmal. Oder sind wir 1481 losgefahren, erst? Ich dachte, wir sind 1480 los. Die Brücken sehen verdammt cool aus, die feier ich. Aber ich. Ja gut, jetzt sind ja nicht innerhalb von einem Tag, kommen wir an, ne? Macht schon Sinn. Wir gucken uns kurz um. Einfach nur, dass wir ein bisschen Übersicht haben hier, weil wie ihr seht, hat es auch ganz viele Tempelorte und ...12.000... Fiori Florin. Florin. Genau, Entschuldigung, jetzt habe ich mit dem Florin in der Kiste. Wow, wow, du, du, du, du, du. Wow. Okay. Ich muss wieder... Fuck my life, ich bin tot. Fuck my life, okay. Wir fangen nochmal an. Tut mir leid. ja, das wollte ich eigentlich auch machen. Mindestens diesen einen holen wir zusammen. Die meisten werde ich eh wieder alleine machen mit den dann, aber viele würde ich schon gerne vorhin machen. Ich mache vieles auch, wenn ich dran vorbeilaufe, wie ich es immer mache. Und wenn ich dann nicht mehr aufnehmen kann, ich kann hier nicht so viel aufnehmen, zwei, drei Folgen vielleicht, noch am Abend nochmal vielleicht, eventuell, mal schauen würde ich dann eh den äh, Rest alleine machen. Kurz die Stadt mal mit den Federn, dass wir das erledigt haben schon. Das heißt, ich würde alle Aussichtspunkte machen, dass wir nächstes Mal die Stadt voll und ganz mit den Codex-Seiten und Gräbern untersuchen können. Denn wie es aussieht, gibt es ein Templerversteck. Und was bist du? Ah, die Reise genau nach Fiori da ist ein gegnerisches Gebiet diese roten Blöcke heißen ja aber das Gegnergebiet da sind da darf ich nicht da darf ich nicht einfach rein ohne dass es auffällt Eine die euren wurde mit dem B unterzeichnet. 40 von 73 also etwas halbes Spiel haben wir schon durch jetzt das ist gut würde ich jetzt mal so behaupten Messer Da Vinci ja Vigiano. willkommen ich bin Alvise Signor Donner bat mich euch zur Werkstatt zu geleiten seid ihr bereit Ja. Ich werde keine Aussichtspunkte oder so raten ah, jetzt. Venediga. Oder vielleicht Aussichtspunkte Welcher schon, aber den Rest. So, nicht. Schön, so, stabil, so perfekt. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Achso. Unser erster Halt, die rialto -Brücke. Boah, es sieht schon ein bisschen arg künstlerisch aus. Künstlerisch aus. Ah. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Oh. Lasst uns weitergehen. Okay, die Stadtführung ist cool. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? alles sind da uh uh Punkte. Magnifico. Komm, komm. Es gibt noch mehr zu sehen. Da komm. Ich will die angucken. Und und ja, sieht schon cool aus. Wurde eine Verfügung erlassen, die exzessives Trinken am Ruder bestraft. Naja, das ist nicht so Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. seines Tücher oder Gewürze aus Nah und Fern. Es gibt... Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben! Aber die Miete ist bezahlt! Ich habe das Recht hier zu verkaufen! Emilio sieht das anders! Nein, nicht! Halt, halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ja, darum kümmern wir uns später. Kein Problem. Ich muss hier noch Geld ausgeben. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich, ich, ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, passt doch auf, verdammt. Ich hab mir mein Geld geklaut, ne? Ah ne. Doch, ein bisschen. 16.000. Ah, ich glaube, die haben ja was geklaut. Ah. Geil, es gibt neue Rüstung. Oh ja, jetzt habe ich natürlich... Oh, fuck off. Ah, hier gibt es... Oh. Teure Sachen. Ach so, ja, teure Sachen. Wir müssen eh noch mal kurz zurück in die Stadt dann, in dem Fall, weil ich jetzt Geld holen kann. Cool. mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Cool. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen, Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand. Normal. Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, <lacht> Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange wieder Gutmachung. Hier, bitteschön. schön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Ha, was tut ihr denn? Ja, Das sollte man vielleicht Der nicht offen wegen sagen. Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon? Nein, halt! Man sollte halt nicht öffentlich sagen, was man machen will, ne? Aber es cool, gut, das heißt, ich kann noch viel mehr Geld fahren, weil es sich dann lohnt noch. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf! Es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt ja ebenso, wie sie euch schätzt. So. Da werden wir. Oh, da wollte Trinkgeld. Ha. Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest ah. du einmal Langeweile haben oder weitere codex finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Ja, ich habe da zufälligerweise ein paar noch. die ja, noch her. Digi. Alter. Ja, wir gehen kurz Codex-Seiten machen, in dem Fall. Bei Luigi. Leonardo! <lacht> Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, <lacht> du hast noch eine gefunden. Wie auf. mehr ähm, als eine, glaube ich. Das ist einfach. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. Oh. Fünf. Ja, eben. Seht ihr? Ich habe ein Leben mehr. Oh. Okay, jetzt. jetzt muss ich unbedingt... Emilio Barbarigo, Titan der okay. venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Okay, interessant. Das ist wahrscheinlich mein nächstes Ziel, ne? Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Da ist mein Ziel. Da ist der Quickport, damit ich da wegkomme, ne? Scheiße. Ich muss die Erinnerungen spielen kurz. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich da was lerne gleich. Ich weiß nicht, ob es in dieser Mission schon ist oder in der nächsten, aber ich lerne bald was. Und eigentlich würde ich gerne bis dahin spielen, dass du das wir nächstes kannst. Kannst Mal. Ja, Jetzt sicher eine Codex-Seite drin. Ähm. Mache ich dann, wenn ich die mehr habe. Äh, ja, falsche Seite. Äh, auf jeden Fall, dann können wir das nächste Mal auch das Assassinen-Grab in. Da drüben muss ich hin. Da ist der Schatz äh, Das Assassin Grab in Monte machen. So, das wollte ich sagen. Mein Gott. habe ich auf jeden Fall die Hoffnung. Sobald ich diese Technik kann, dann... Das sind, glaube ich, ein, zwei kürzere Missionen, die ich machen muss. Nichts riesiges. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh nein. Die Dame kennen wir ja noch. Euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los. Vabene. Wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Ja, machen wir doch. Rosa helfen, um zum Fluss zu gelangen. Nein, nein, nein, so machen wir das nicht. Vergiss das. Ich werde alles tun, nur mich Ja, dann verpiss dich. Hä, was willst du? Hä? Hä? Ja, und jetzt? Lauf! Kreis, war das mit dem Durchrennen? Ich hätte jetzt fast wieder X gedrückt, dann würde ich alle beklauen, das wäre doof. Okay, aggressiv kann ich sie einfach umrempeln, ohne dass sie was machen. Das ist das, was sie die ganze Zeit macht. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Oh nice! <lacht> Wo bleibt ihr denn? Euch. Äh... Kleine... Ich eine Courage, ich mag etwas... Wieso dreht ihr jetzt um? Äh... Egal, egal. Wo ihr Maul! Oh. Oh. Oh. Oh. Kann die eigentlich was? Ja, gib Gas, komm. Oh nein, Heavy. Das war nicht, dass er sich machen wollte. Da ist ein Heavy hinter der... Oh wow, da haben wir es stark. <lacht> Gefällt mir irgendwie. Ah ja, da waren wir ja schon. Also eigentlich rennen wir wieder alles zurück, was wir vorhin gelaufen sind. Halt's Maul. Ach, da ist wir noch da. Na, ah, jetzt wird's interessant. Ich habe euren Namen nicht Rosa. ablegen. Man hätte ich es vielleicht ändern können. Weiß. Was soll das heißen, ich weiß. Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum plaudern. Oder seid ihr blind? Habe ich Diebe? Oh, ich habe Diebe angeheuert. hier zurücklassen. Doch, du nervst mich. Ach denn die gehören zu ihr. Ja, okay. Aber da muss ich hin. Komm, Freunde. Ich habe heute. Fl Ugo. Was ist los? Rosa ist verwundet. Geht sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht! Ich übernehme die Wachen! Jodi! Dumme Idee! Tötet sie, Ezio! Schnell! Okay, jetzt muss ich gucken, wo überall Wachen auftauchen. Ja. Da ist der Nächste. Ach komm! Boah, der Hammer macht voll Damage, voll geil. Ach komm, oh, wieso lebt er noch? Geh kacken. <lacht> okay, ich muss beim Boot bleiben. Ich glaube, mehr als 30 ist, ist verboten. Oder bei über 30 wird's langsam und kritisch sagen wir es so. Nein! Okay. Ich hoffe ich komme hier raus. Was? Timing falsch. Laju, guter Versuch! Gehst du Da ist er! Wir kriegen dich doch! Sofort! Ecco oder du! K Als Maul! Sie schießen auf uns! Ich vermute jetzt einfach mal, dass es hier durchgeht. Das ist jetzt voll verkackt. Ah <lacht> oh, ne, das Geld. Na du? Ich nehme das Geld kurz mit. Ja, aber hier liegt Geld, jetzt müsst ihr warten. Hast du. Okay, dann will er nicht anvisieren. Ja, dem wird er halt ein bisschen Schaden nehmen, ist mir jetzt egal. Bin ich gespannt, wo es noch hingeht. Die Musik ist auf jeden Fall voll Action. Ich hätte hier jetzt einfach mal weiter, weil ich nicht weiß, wo es genau durchgeht. Ah, das war natürlich ein Schwung gewesen. Ah ja, sorry. Okay, 40 Meter ist mein Limit. Ich gehe hier wieder runter mal. Nicht ganz so weit, aber okay. Egal. Äh, jetzt muss ich irgendwie da hoch, ne? Oder so. So geht's auch. Ja gut. Ich muss, zu... ich muss zu Antonio. Vorsicht! Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, so gut tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die neuen die Befehle. Kann den auch hauen, wenn er will. Nur weil er nicht umgehen kann mit der. Hey, hey! Aufwachen! Vollidot. Okay, wir haben keine Map und nix gerade. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Ich kann nicht mal mehr laufen mit der... Also rennen. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. danke. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass Ja, chill. Wie du willst. Sag nichts! Er hat zwar keinen Wiederhaken eigentlich, ah, soll das gehen, leid, aber naja. Nikola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol Bianca, mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Ja, yeah, Doktor Ezio. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt. Oh, Caputana! Ben Faktor, Ihr arbeitet gut unter Druck. Ja, ich habe zweimal Kreis gedrückt. Ich bin auf der Biss. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir den Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Uh. Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschlissen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Interessant. Oh, 4000. Jetzt wird es langsam echt geil. Die Diebesgilde hat eine Glyphe versteckt. Ich gucke mich mal kurz um. Ob ich die gerade finde, so spontan. Mach nicht lange, sonst suche ich die nächstes Mal. Irgendwann. Gegen Ende werden wir eh nochmal eine Glyphenjagd machen. Aber wenn ich zwischendurch eine finde, nehme ich die mit. Ich gucke aber nicht ewig oben ist. Deswegen. Da ist sie. Hab sie, glaube ich, gesehen. Drei Dreiecke, Ist das okay, Pyramiden, war da oben. Peter? Etwas, das schon lange dort. Lag. Apollo. Oh, auf dem Mond. Finde den Adler. Adler? Nein, das ist nur eine Schrift. Warum? Ich wollte sagen, ein Adler fliegt. Oder? Das wäre wahrscheinlicher, wenn der im Himmel ist. Also ja, im Himmel, im Weltall. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Der innen dreht sich ja frei, das ist okay. Warte mal kurz. Die drehen sich zusammen, die drehen sich zusammen, aber der innen kann... Okay, also. Jetzt muss ich den äußeren anpassen. So. Dann kann ich den nochmal richten. Jetzt kann ich den richten. Und den noch, so. Mit diesen schrecklichen Waffen planen die Feinde der Freien, ihr Territorium zu konsolidieren, auszubeuten, zu kontrollieren und schließlich zu zerstören. JFK. Was ist John Kennedy? Nee, nicht Ken John Kennedy. Bin ich dumm. Aber da hieß er schon. Doch, John F. Kennedy. Ja, klar, John Felix, Felix, ich F. Fitzgerald. Ich wusste nicht, was das F war. Ich bin jetzt gerade voll nicht sicher gewesen wegen dem F. Äh, ja, wegen dem John. Da hat's gepiept. Oh, die Templerkreuze. Also, die waren mit dem Apfel Eden auf dem Mond, oder haben sie einen Apfelsplitter gefunden? Auf dem Mond. Das kann natürlich auch sein, dass ein Splitter auf dem Mond rumlag schon. Dass sie überhaupt deswegen erst hochgegangen sind. Das kann natürlich auch sein. Dass man deswegen die Mondlandung überhaupt gemacht hat, um diesen Splitter zu finden. Also, natürlich in. Nicht in echt, aber in dieser Spielewelt-Theorie-Lore. Logischerweise. Ich kann hier nicht loslassen. Okay. Würde sich auch Sinn machen für diese Welt. Et, prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Eklig. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. <lacht> Aber genug davon. Äh, wo waren wir? Alle gibt die das mit Milch oder Zucker trinken. Direkt. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein. Wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Missere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Ja. Jetzt habe ich zwei Missionen hier. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch, Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also, was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Verbeni, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Genau, das wollte ich haben. <lacht> der Klettersprung. Springt, Ezio! Ja, wir müssen den Kreis gedrückt halten, sonst hm. landet er nicht. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Tada! So, so komme ich jetzt ich? auch auf dieses Grab hoch. Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Und hier gibt es einen Aussichtspunkt, den auch Angeber. nur so er erreichen kann. Schönen wir ja Können auf die Probe. Ich bin ganz ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Ich frage mich jetzt gerade, wir haben zwei Missionslinien. Ich glaube, diese hier ist nur, um das Klettern zu lernen, deswegen können wir nicht weitermachen ohne die. Und die andere ist, glaube ich, Story-Mission, da brauchen wir aber das Klettern noch nicht. Aber ja, genau, dieses Klettern wollte ich. Wir machen noch kurz die Frare kirche Mission. Fuck. Nix. Ciao. Also. Aber das ist ja gar keine Leiter hier. Als sie auch einfach haben können, aber nein. Natürlich. Werden? Weg, weg, weg, weg, weg. Ich glaube, wir müssen eh in diese Richtung hier ziemlich bald mal ankommen. Von daher ist das ganz okay so. Die werden mich eh nicht finden außerhalb. Aber ich muss sogar noch weiter. Ups. Ich dachte, ich hätte es bald. Scheiße. Aber gut, genau diese Techno Technik wollte ich lernen, nämlich. So dass wir nächstes Mal endlich das Assassinengrab in Montedigioni erledigen können. Ach come on. Ich glaube nicht. Der balanciert da einfach. Achso, die, die machen eine Blockade für mich. Ist ja. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wir euch im Freien Schlag. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Eine Minute hat er gesagt. Haben wir ja gehört. Aber jetzt lernen wir die Klettersprünge richtig und das ist cool. Weil die muss man können jetzt. Ich habe das komplett probiert. <lacht> ah, da komme ich nicht rein. Okay. Ich glaube, das ist richtig hier. Nein. Die Fenster hier wären richtig. Wäre einfacher gewesen. Ich höre die noch kurz an. Die können mir eh nicht nachkommen. Oh, ich stehe unter Zeitlimit, habe ich gar nicht gesehen bis jetzt gerade. Ups. Ach, hier ist das Versteck. Okay, da muss ich später irgendwann hin. Wissen wir das wenigstens schon. Okay, aktives Klettern ist voll cool. Dann kann ich einfach R1 und dann nach oben halten. Also man muss wirklich X und Kreis drücken. es ein bisschen interaktiver wenigstens, das Zeug. Weil sonst geht einfach das. Das ist ja voll easy. Ich will kurz, ganz kurz synchronisieren, weil das ist der Turm, den ich mal in der Story immer klimmen wollte und es geht nicht, bis man eine Technik kann. Das muss man auch zuerst wissen. Ist schon frustrierend. Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sage Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Super. Hi. Irgendwann kriege ich einen Erfolg dafür. Okay, das haben wir jetzt alles. Dann würde ich jetzt die Folge beenden. Ich gehe mal kurz nach Monte di Joni. Ich sehe schon zwei Codex-Seiten hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!